So, grüß euch zusammen zu diesem neuen Video. Der GP Andalusia spricht das zweite Rennen aus Jerez ist Geschichte. Wir haben einen Dreifachsieg von Yamaha. Unfassbar, drei Yamahas auf dem Podest und zur wirklichen, zum wirklichen Freude, ich glaube, von vielen, von vielen Fans, dass Rossi äh, vorne auf der 3, also auf dem Podest, mit auf der Position 3 steht. Es wäre lange Zeit P2 gewesen, hat sich aber dann um, in den letzten zwei Runden leider noch anders ergeben, komme ich gleich drauf. Äh, Quattararo, absolut unangefochten, äh, feiert hier seinen Sieg, natürlich äh, ist denen gefahren, den Jungs war kurze Zeit mal irgendwie mit knapp 8 Sekunden weg äh, wer schon ziemlich stark war, hat mich wirklich verblüfft, war der Banaya äh, bis kurz vor einem Motorschaden, also das bramak team Brahmach-Ducati sind leider beide ausgeschieden, Jack Miller mit dem Sturz übers Vorderrad und ähm, der Banaya äh, leider mit einem Motorschaden auch in den letzten fünf, sechs Runden oder so. War sehr traurig, ähm, das glaube ich war sein erfolgreichstes Rennen bisher, hat er dem äh, Valentino Rossi und dem Vinales eingeheizt, ähm, ziemlich am Anfang vom Rennen hat er aufgeschlossen, konnte an denen vorbeifahren, hat dann auch gleich Meter gemacht, der Quartararo war zwar zu weit weg, aber so ein P2 für so für jemanden, der noch nie so erfolgreich war, wäre das schon richtig, richtig Besonderes gewesen, leider dann die Bramac Ducati ähm, Motorschaden, äh, wahrscheinlich auch ein Problem mit dieser Hitze, es war ja eine richtige richtige Hitzeschlacht hier in Jerez. ich glaube der Petrucci war es, der wohl im Übrigen auch gestürzt ist, leider, der gesagt hat, in so heißen Bedingungen sind sie noch nie gefahren und das ist natürlich nicht nur für den Mensch, sondern auch äh, für die Maschine extreme Herausforderung, genauso wie äh, der Mobidelli mit der Yamaha Motorschaden auf der Start-Zielgeraden, genau wie Valentino Rossi letzte Woche gehabt hat, sehr komisch, weil was auch immer da ist, die haben da auch schon andere Motoren jetzt drin oder mehrere Motoren getestet, von denen, die eigentlich homologiert waren, haben sie jetzt mehr genommen, um zu schauen, was da los ist und jetzt hat der der Mobidelli im Endeffekt den gleichen Motorschaden Das ist zumindest hat sich genauso gleich angehört und ausgeschaut äh, wie Valentino Rossi letzte Woche. Also das ist schon ein bisschen, bisschen seltsam. Äh, Valentino Rossi ist im Start relativ gut weggekommen, ist gleich auf P3 vorgefahren von dem Startplatz P4. Es gab dann leider einen, einen kleinen. Ähm, Crash in der, im Mittelfeld mit KTM. Somit für KTM großes Pech, weil Binder ist draußen und auch der andere KTM-Pilot sind leider draußen. KTM wäre als einziges Team mit sehr, sehr vielen Fahrer ziemlich weit vorn gewesen. Äh, schade für KTM an der Stelle. Quateraro absolut unangefochten. Man hat gesehen, der hat da lockeres Spiel gehabt, der ist da vorne weggefahren und war relativ schnell alleine. Und ich denke, der hat es dann auch auf den Zeithafen gesehen, dass er, dass er, alleine ist und hat sich dementsprechend dann auch. Hier sehen wir es nochmal hier auf der MotoGP Facebook-Seite. Hat er sich fahren lassen. Ist schon fast Marquez-typisch. <lacht> Hat sich da relativ leicht getan, weil das natürlich auch logisch aus der fahrerischen Sicht, wenn du siehst, dass du vorne dran bist und du hast nach den ersten zwei Runden an der Tafel stehen von deinem Team, dass äh, Rossi in dem Fall, der lange auf P2 war, aber relativ schnell abgerissen ist und du den Vorsprung hast, du den Gap rausgefahren hast, dann gibt dir das so ein Selbstbewusstsein, was im Endeffekt im Summa summarum, dich noch schneller macht, als du eigentlich bist. Ne? Äh, der Plan von Vinales, hinter, ähm, der leider den Platz verloren hat, quasi beim Start ähm, für, für Rossi, dem sein Plan ist halt gar nicht aufgegangen, der, denke ich, wollte halt von Anfang an auch dranbleiben an Marquez, äh, Entschuldigung, an, an Quateraro. das kommt davon, wenn man hier nebenbei was liest, ähm, aber das ging sich halt nicht aus ne? und das, weil er halt nicht gleich am, am Valentino vorbeigekommen ist und das hätte er müssen, um an dem Quateraro dran zu bleiben, aber das, das war nicht möglich und jetzt hat er sich quasi Ewigkeiten mit, mit dem Rossi bekämpft, in der Zwischenzeit kam der Banaya vor, äh, da kam der Morbidelli vor, also sind auf einmal alle da gestanden und dann war er halt irritiert und dann sind dann noch mehr vorgekommen und, und dann war er kurzzeitig mal auf fünf oder so, ich glaube, der alles. Und hat sich dann am Schluss wieder dann wieder die Positionsbeteiligung Quadraro, Rossi und Vinales war, hat er sich halt die ganze Zeit mit Rossi abgeärgert quasi, weil er hätte schneller fahren können als Rossi, definitiv. Aber Rossi war extrem stark auf der Bremse und das hat somit nie gereicht, dass er sich vorbeistellt. Das Einzige auf Kurve 13, also sprich die letzte Kurve, hätte es Vinales ein paar Mal versucht und auch, ist auch vorbeigefahren, aber musste dann weit gehen und somit war Rossi sofort wieder drin. Da war quasi... Rossi extrem stark auf der Bremse. Leider hat der Rossi in den letzten zwei Runden quasi einen Fehler gemacht, dass er beim, beim Ausgang ist weit gegangen und dann, oder vom Scheidelpunkt zum Ausgang ist Rossi quasi ein Stück weit weit gegangen und Vinales ist sofort einfach da vorbeigefahren. Und dann hat man auch gesehen, dass Vinales um, um, um x-fache schneller hat gehen können, weil der innerhalb einer Runde war er sofort dran, ne? also er äh, war sofort weg, also ist Rossi sofort weggefahren und ähm, das war eigentlich insofern schade, weil der, der Kampf zwischen Vinales und Quattararo wäre spannend gewesen und jetzt muss man aber dazu sagen, der konnte sofort wegfahren vor Rossi, obwohl äh, Vinales eigentlich sein Vorderrad schon fast, fast zerstört hat, muss man fast sagen, weil er immer versucht hat, sich reinzubremsen und dann, na doch nicht, und hat es nie durch, durchgezogen und da überfährst du dein Vorderrad extrem, also, weiß ich aus eigener Erfahrung, im Rennen fahren, äh, brauchst du viel mehr Kapazität von deinem Reifen, als, der normaler, als du normalerweise nutzt und, und somit einfach auch ist dementsprechend schwierig ist, vor allem bei diesen Temperaturen das ist natürlich ein, ein Nachteil, auch wenn du ewig lang äh, wie Vignalis äh, im Windschatten vom Rossi quasi fährst, ähm, dass du natürlich keine Reifenkühlung hast, die du natürlich als Quateraro zum Beispiel super nutzen kannst, weil hinter dir keiner ist und vor dir keiner ist. Du kannst da extrem sauber fahren, musst nicht keine Kampflinie fahren ähm, und kannst deine Reifen schonen und dein Motor schonen, was man gesehen hat, was bei Morbidelli vielleicht ein Problem war. Und auch bei, bei Ducati Pramac naja, ähm, somit ist es extrem krass, eigentlich, dass hier so viele ausgefallen sind. Also auch, auch Binder äh, mit der KTM dann äh, einen leichten Highsider gehabt. Ich glaube, in der letzten Kurve war das Jack Miller übers Vorderrad gegangen, Espargaro leider draußen. Also ist echt viel passiert und, und der Kel Rutschlow naja, das ist ein typischer Engländer, der ist, ist eigentlich krass, ne, der hat ja auch diesen, diesen Kahnbeinbruch gehabt und mit einer Schraube repariert worden, der ist irgendwann im letzten Drittel in die Box gefahren und, und weil er so viel Schmerzen gehabt hat und ist aber dann trotzdem wieder rausgefahren hat sich gedacht, ach, ich, muss, ich muss doch zu Ende fahren, also irrsinnig eigentlich, ne? siehst du mal wie die Engländer, die sind schon ziemlich, ziemlich krass und natürlich durch so hohe Ausfallsraten kommt natürlich jetzt ein Alex Marquez auf Platz 8, ne, was natürlich vielleicht nicht, nicht gewesen wäre, wenn hier nicht so viel ausgefallen wären. Also das ist schon schon abartig. Äh, große Überraschung finde ich ist Taka Nakagami auf der Honda, auf der LCR Honda. Das ist im übrigen die, die Honda, die quasi letztes Jahr Marquez gefahren hat und die haben ja auch immer ewig gekämpft und der hat ja nie so richtig irgendwas auf die Kette gebracht und jetzt haben sie mal so probiert so Marc Marquez Setup auf dieser Honda für, für Taka zu fahren und dann sagt er so eben, ja, das ist ja viel einfacher zu fahren jetzt. Ne? Also interessant, dass, dass jemand mit, mit Marc Marquez Setup fahren kann. Nichtsdestotrotz, ich glaube, äh, von den Interviews her ähm und Valentino Rossi war mega happy, dass er auf dem Podest war. Ähm, der war seit äh, Texas 2019 nicht mehr auf dem Podest, von dem her hat es dem wirklich gut getan. Er, er sagt zwar selber, es fühlt sich noch nicht so hundertprozentig an, aber es ist schon ein Riesenschritt und äh, sie haben ja doch eine lange Periode, eine lange Durchstrecke hinter sich. Und tja, äh, jetzt sind natürlich alle Augen schon wieder gerichtet auf Brünn. In zwei Wochen ist es ja schon. Schauen wir mal, was in Brünn los ist, wie es Marquez geht, weil wenn, wenn das Starterfeld genauso stark ist wie jetzt im Moment, dann ähm, wird natürlich Marquez und, und äh, Quattararo uns wieder ein paar interessante Fights liefern, auf das wo wir natürlich aus sind. Hier war sehr, es war sehr verhalten das Ganze, sie sind sehr vorsichtig gefahren. Ich glaube auch, dass die Temperatur dort extrem zu schaffen gemacht hat und die haben gemerkt, wir müssen hier ein bisschen, ein bisschen rausnehmen. Die Zeiten sprachen auch dafür, man hat gesehen, wenn sich jemand fragt, warum sind die Rennzeiten eigentlich um so viel langsamer als die Trainings und die Qualifying-Zeiten, das liegt einfach daran, weil sie die Distanz fahren müssen, weil sie mit vollem Sprit losfahren und ähm, es auch ein bisschen so eine Taktik ist, ne, dass man am Schluss einfach die Reifen noch ein bisschen geschont hat, obwohl bei dieser Temperatur Reifenschonen äh, überhaupt kein Thema ist, vor allem nicht, wenn du ständig versuchst äh, Rossi zu überholen und wenn Rossi was in, in diesen vielen Jahren des Rennsports gelernt hat, dann ist es Türen zu machen und denjenigen da hinten zu lassen und sich breit zu machen, das kann er wirklich gut. Da kann man sich als Hobbyfahrer auch einiges abschauen, wie er da die Linie wählt, wie er die, die, die Körperhaltungssprache ist. Sehr interessant gewesen, leider hat er halt dann einen Fehler gemacht. Aber alles ist sowieso nicht ganz happy mit P2, der wollte sowieso weiter vor und ähm, auch verständlich, nachdem das auch letzte Woche so na, nicht sein, sein Rennwochenende war für den Sieg und der wird dem Sieg ja auch dementsprechend mal äh, verdient haben. Obwohl der Quateraro, ganz ehrlich, äh, ich finde den Typen cool. Der ist so jung und man äh, strahlt so eine so Freude aus. Und ich habe den auch letztes Jahr in Valencia kennenlernen dürfen, kurz auf dem Handshake. Und das ist so ein netter Kerl eigentlich. Also, ich vergunst dem echt wie Sau, dass der mal da wirklich zwei Siege hintereinander und da äh, wirklich mal richtig, richtig gut punkten kann. Ich bin auf Brünn gespannt in diesem Sinne. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie es ihr das Rennen gefunden habt, wer für euch vielleicht noch so ein Kandidat ist, der da vielleicht mal vor Mitfahrt. Wir haben es heute gesehen, Nakagami, Banaya und, und, und auch Morbidelli, wie stark die eigentlich sind. Vielleicht fehlt es da einfach nur so ein kleines bisschen dass die auch mal dementsprechend um den Sieg fahren können. Das Feld ist so eng beieinander, macht richtig Spaß zuzuschauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, auf was ihr euch dabei freut. Vielleicht schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht von mir da ein bisschen so zu dem Thema hören wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, danke und ciao.